herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem kanal ich bin eure auch gesagt und heute spielen wir wieder Minecraft skyblock mit der Part drei leute ähm, ich entschuldige mich erstmal für ein paar unannehmlichkeiten die in der letzten zeit passiert sind also wird nie verpönt video was eigentlich schon rauskommen sollte gestern nee, heute rauskommen sollte also montag und auch noch negativ wie äh, was ich vergessen habe ah, nochmal durch ja, Nein, no. auf jeden fall ähm, ich entschuldige mich für das video was ich vergessen habe hochzuladen das heißt, ich noch nicht vergessen habe weil ich es nicht konnte in sinne von krankheit bedingt wollte mich eigentlich hier woche ähm, montag und donnerstag nee, freitag war das glaube ich wieder video hochladen von minecraft sky blog mittlerweile ich bin aber irgendwie <lacht> habe ich das vergessen und danach wurde ich leider ein bisschen krank übers Wochenende wurde ich ja auch den am Sonntag leider nicht machen konnte krankheitsbedingt es tut mir sehr leid aber Na ja, da haben wir jetzt aber wieder hier das neue video was jetzt wieder hier ordentlich nee? ihr seht erstmal ist ganz viel umgebaut worden ich habe einmal die insel dann noch vergrößert ein bisschen dann noch genug holz halt zum abmenden ich habe hier den schuppen gebaut und ich habe hier noch mal was geändert und für die anderen Leute fragen sich bestimmt, wo ist jeder Mini hin? Der ist da drin. Mal ich werde so machen. Ich will dann in den nächsten Zeiten noch ein paar mehr Minions bauen, die dann alle nach da oben hochstecken. Jetzt und Minion, und Co. Hey, mal gucken, wie viel der Kleine schon gefarmt hat. Ja, das ist gut. da kann ich mal. Und drei gekauft. Genau, ja, oder? Äh... Äh. jetzt ähm verdammt mir fehlen noch ein paar steine in jeden fall ähm, diese what the fuck diese folge ähm, werden wir äh, erstmal leichtes holz hacken und dann auch noch anfangen wie ich schon in anderen folgen gesagt habe ähm, anfangen mit dem haus ich hoffe, das Spiel ist gerade nicht so laut. Obwohl man gerade irgendwie gar nichts hat. Vom Spiel in der Desktop-Audio. Ich fürchte OBS ist mal wieder hier kaputt gebackt passiert öfters? Ähm, wie krank hat bedenkt. Meine Nase ist irgendwie die ganze Zeit zu. Und deswegen kann es ja sein, dass ich mit den Sätzen einfach aufhören zu reden. Weil es einfach nicht mehr so gut geht. Ja. Und... Auf jeden Fall, ich habe heute ein paar Themen, die wir durchnehmen. Äh, ich meine, nicht in diesem Sinne, sondern ne? die wir und die ich halt rede, ne? aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, ein bisschen hier Holz zu hacken. Und die Pantage zu erweitern, ja, weil die wird auch als größer So. Wir haben um 17 Level, aber voll wenig Geld, Jetzt sagen, wir bauen erstmal das hier weiter. Ähm. Ich will euch das erstmal ersparen und deswegen kommt hier direkt mal die erste Timelapse. So, dann sind wir jetzt wieder da zu Ende. momo Leute. Ah, guck mal, wer da abbaut. Das kleine Stück Scheiße. Ähm. Nummer das hier zu Ende, auf jeden Fall Leute. Ähm, äh, ich würde sagen, auch jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten neuen Thema an und zwar morgen kommt ein neues Video wahrscheinlich online oder in den nächsten Tagen, wo ich dass ich mal einen kleinen Vlog mache, also einfach mal zeige, wie ich mal mein Computer umbaue Denn morgen kommt mein neues Gehäuse an. Ich kann ja mal gerade hier so ein kleines Bild einblenden, um ein Gehäuse, das ich mir gekauft habe. Um, weil ich fand irgendwie ich wollte mal ein größeres gehäuse haben und ich hatte mal dieses kleine mini gehäuse oder wie das heißt ja gut hab ihr das jetzt zwar seit sechs monaten aber ich wollte mal ein schöneres haben ein größeres von allen dingen da wo ich auch mehr platz habe für meine komponenten weil mein computer jetzt ist ganz schön eingeengt muss man schon sagen die kabel quälen überall raus man kann nicht wie das kabelmanagement aber naja ich kann ich schon mal eins sagen das kann ein bisschen dauern, das Video. Also, das wird auf jeden Fall natürlich nicht komplett zeigen, wie ich das aufbaue, aber natürlich immer mal Na, hier die, die ähm, kürzeren Arbeitsschritte. Also, immer mal kurze Sektionen werden dann gezeigt. Ähm, ja, Stand halt so ist, ne? Ich werde auch noch den Herbstferien, ich weiß gar nicht, wann die anfangen. Mal hier das Datum eingeblendet: Eine Woche Praktikum machen, komplett. Das heißt, in dieser Woche, also in der Woche, man hat erst Blockpack, um die kommt bis das Wochenende Mandat, kommen erstmal gar keine Videos, jetzt zu versprechen. entgegen zum Kommentar war in, der, in die Woche da drauf oder auf dem Wochenende ähm, ein neues Projekt, bzw. versuche ich mal einen 6-Stunden-Stream zu machen oder so. Und ja es ist also auf jeden fall auch erstmal eine jetzt eine neue sache die dafür mich anbrechen wir praktikum zu machen aber das hat ja mit hier mit nichts zu tun wie ne? lassen wir das erstmal gucken wir mal ob wir noch settings haben oder so ja hier eigentlich das gold wir kein goldpflanzen obwohl mal was ausprobieren so du bist das wachsen gold jetzt machen ähm, kurz die sachen weg ähm, auf jeden Fall, das brauche ich auch noch zu, aber ich werde mal kurz was gucken. Wir sind ja jetzt Level 4 oder so. Ähm, boah, ich will mich hinsetzen hier. Nur kurz hier nee, in der Kiste. noch was Gutes drin. Ähm, ich schlag mal den Stein hier ein. So. Um. Jetzt mal weitermachen. Ah, was habe ich da gesehen? Die Schere, die brauchen nämlich... Echt, ich nicht hin, du bist so blind. Ich schon, dass hier eine Schere drin war. Ach, hier ist sie ja. Blö. Ähm, Blindheit, Easter. Wer ähm, will jetzt mal kurz hier den Wald Weg machen. <lacht> <Weck mal. lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist ein schlechter noch mal. Das halt so, das halt diese Ausfälle da waren, aber da kann man halt nichts machen. Ne? Das ist ja leider einfach so So Dann nochmal hier, ich kann hier witzig in den letzten Livestream Den ich ja gemacht hatte, am Samstag war das glaube ich Da haben wir ja einen Franzosen zugeschaltet In dem Livestream Ja, und krankhaft auf Englisch mit dem Englisch unterhalten hier <lacht> Ganz witzig War nicht cool So also auch die Settlinge drum und um die rausnähe. Kann man das jetzt nicht, die draußen zu so bekommen? Das wäre so ein Rap, dann wollte ich es doch miteinander bauen. Och nee, alter das gibt's doch da nicht, oder? doch und ihr kaputt machen mein baum natürlich nicht doch man das heißt ich muss die kaum mit der hand abbauen mein baum ähm, ich gleich im back drauf ähm, auf jeden fall mit dem pc heute. da machen wir das so ich mache dann video ähm, werde euch dann zeigen wie man das halt so umbaut wenn auch jetzt nicht so ein krasser computer umbau profi ich kann das zwar, aber ich bin echt nicht so so wenn ich mit Kabeln Kanälen benutzen und Co. Und muss auch gucken, ob die Scheibe, auch auf mein Schreibtisch passt. In <lacht> den ist auch gefühlt vor dem schreibtisch gefühlt, auch gefühlt, auch gefühlt auch auf dem oder? Äh, zu lohnen, schlecht ist einfach auf Boden nicht. Nee, das ist schlecht ist einfach auf die andere Fläche, muss gucken. Welche ich euch nämlich auch zeigen, glaube ich, wie mein Schreibtisch so aufgebaut ist. Und das zeige ich euch dann auch und ich habe vergessen wir bauen mal kurz Fackeln weil sonst spawnen als Mobs die hab ich habe auch kein Bock drauf der Mobs spawnen damit so ah das ist unser Setting so geht auch direkt hier rein bringen wir direkt hier zu den nächsten Baum das ist eine Sache die mich so nervt ne dass man hier einfach alles abbauen muss ich sagen, sagen mache einfach mal eine kleine Time -Lapse, wie ich hier diesen Baum bin gerade sehr erstaunt, alle, wie groß dieser Baum ist. Aber oh, wie geht da, oh, fuck den Mops. Ein Zombie, okay. Auf jeden Fall bin ich echt gerade sehr positiv, sehr negativ erstaunt, alle, wie groß dieser Baum ist. Das fuckt mich echt ab. Es ist echt scheiße. Uf, uf. So, nehmt die zusammen geht's wieder einmal weiter mit der Diamond Lips Das Schlimme ist, da sind dann nochmal zwei von den Teilen Das ist richtig, die Punkte auf die abzubauen Endlich zeug von den Timelips, alter ist das Buste. Bauen war schon eine schwere Geburt hier, hier abzubauen. Ich habe mich drei Minuten dran gesessen, hier warum abzubauen Äh, Da ich wieder dafür euch, wenn mein, das bestimmt nur für diese Sekunden oder 20 Sekunden. Naja, <lacht> sagen wir warum... ach acht Zettlinge dafür bekommen. Ganz ja, schön wenig, wenn ich mir das mal angucke. So. Oh Alter. ich habe richtig Lust das heute abzubauen, wisst ihr? wie das mal hier kurz hier ähm, Fackeln holen. Und dann geht es auch gleich wieder weiter. Nächstes Horror Thema, der Uploadplan, wie gesagt, ich werde nämlich gerne ändern auf Dienstag und Donnerstag. Das ist jetzt der neue Uploadplan. Samstag und Sonntag und gucken, also Samstag kommt immer ein Hestream, Sonntag weiß ich nicht. Ähm, oh, eine längs. das kann ich nicht sagen. Ich werde auch in Dokumenten fertigen. Da könnt ihr das dann auch alles sehen, ja. Das nur noch ein bisschen. So, hier soll da eigentlich Kohle drin sein. Jo, das stimmt. Ähm, dann hätten wir nämlich auch wieder dieses Ablockplan-Thema. Und das nächste, was kommen würde als Thema, wäre tatsächlich dass nochmal mal in der nächsten Tag mehr Videos kommen werden weil du auch ein paar bisschen mehr Vorproduzieren in der einen Praktikum Woche da kommt vielleicht vier Videos online das Gesamt Nein verdammte Scheiße, Scheiße Minecraft ähm, das wird auf jeden Fall der Messe sein Stück Scheiße wenn man hier ausleuchtet. Das ist wieder Was sagst du, kleiner Fratz? der Scheiße, bau weiter ab. Wofür bezahlt man dich denn? Ähm, auf jeden Fall in der Zukunft des Kanals. Darüber auch noch gleich drüber. Es wird eine längere Folge. Ähm, eine kleinere Talkfolge, wie man sagt. Auf jeden Fall äh, äh, kommen auch die nächsten Zeit auch ein paar mehr Streams. Eventuell. Ja. So. Werde ich hier auf ähm, Twitch wechseln. Also eventuell heißt es nicht komplett, aber finde halt eigentlich Twitch besser. Aber ich will mal gucken, zumindest für eine Zeit. Ich kann es natürlich auch mit Restreaming lösen, wie es auf Twitch so läuft, ne? Dann können wir mal gucken, so wir mal kurz hier in dem Baum machen. Ein kleinen Baum. Das war mich immer ab, diese Bäume sind die so am größten, sind die Nerven mich so. Ich habe bei Minecraft Tori abgefuckt. Die Bäume, die waren gefühlt 80 Meter groß. Jetzt ist es ja immer am im nicht die Bäume abbauen. Aber ich habe es natürlich immer als gemacht. Ne? <lacht> ja, aber ein gutes Projekt, Minecraft Tori. Deswegen habe ich auch dieses Projekt hier neu angefangen. So. Bam, BAM wie viel haben wir jetzt wieder vier settlinge die fans wir mal hier an da vorne du scheiße Skelett oh, ich habe auch eine neue computer maus und die ist auch endlich mal gut für eine alter das war so eine richtige 5 euro maus alter. Nee, kann ich mal, vielleicht eine cent maus die, die ganze Zeit nur sich nur aufgehangen hat, die ganze Zeit nur aufgeregt habe, und ja, das settling direkt hier. So, ich würde sagen, der Rest der Folge und also zwar sind wir fertig. Ähm, wenn ich jetzt noch eine Sache sagen, und zwar, ich werde natürlich noch an dem Video, wenn ich meinen Computer neu zusammenbaue, was morgen aufgenommen wird nicht die beste Kamera, entweder nehme ich es mit einem iPad auf oder mit der Handykamera ähm, werde ich auch natürlich erst natürlich, ich wäre ja nicht so halt ähm, wird, ich, ich meine so, äh, deutsch wird, ich nicht mit einer Kamera direkt hier Livestream, das wird ich nicht machen das wird ja bei mir nie sehen, sei es ist das vielleicht vier Jahre her oder so jetzt im Zeitpunkt will ich es nicht machen ähm, auf jeden Fall ich werde morgen den, das aufnehmen und euch das dann zukommen lassen. Oh, die, RIP Speicher. roaming, oh, so. ähm, dann wird noch auf, wie Twitch habe ich auch schon erwähnt. Dann habe ich nämlich meine Liste der Themen schon fertig abgehakt. Die Themen waren nämlich immer so fürs Gehäuse das nicht so mal so. Dann habe ich meine, alter, ich, bin viel, ich bin dann hab so habe Dann ich meine ein paar Themen durch. Oder werde ich auch sagen, dass das in dieser Folge war. Eine etwas längere Folge ich hoffe das könnt können mir mal verzeihen nein auf jeden Fall oh, ob ich jetzt runde fallen ja ähm. die im habe... auf dem Keks ich finde gut dass die Mücken übrigens momentan aussterben. Oh, weiter durch Stück Scheiße hm. Compact Recept Kann ich dich jetzt im Dings erfreuen? Aber wenn wir mal gucken, wie viele Steine mir jetzt fehlen Und dann es das von dieser kleinen Folge Skyblock, uh. So, So zack zack bam, bam, bam. Aber ich glaube mir fehlen noch 5 oder 6 decks Mal gucken Was der hier sagt ich habe nichts mehr ähm, ich habe eine Ahnung hat wie eine Koppelstompfarm um automatisch wir können mir ja gerne mal sagen wie das geht und ein Video von den kommt an das werde ich würde mich gerne freuen das kann ich euch jetzt schon sagen so, ich freund ach fuck mit 140 mehr naja, das kann man auf jeden Fall sagen leute dass ist das von dieser kleinen Folge gewesen ist Mensch ihr euch gefallen lasst, das uns Daumen nach oben da, ein Like, ein Abo und Co. Leute, haut rein, eure Gamer. Ciao!